dritte Teil von diesen Aufgaben mit Normalverteilung okay. endet die markierte Fläche. Bitte die Aufgabe lesen und zu lösen versuchen. Pause klicken wie immer und einmal gemacht. Die markierte Fläche endet an der Stelle 4,7. Also das bedeutet hier ist 4,7. Was soll es sonst bedeuten? Ja? Und dann ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit dass der Wert höchstens bzw. mindestens 4,7 ist. Also das bedeutet nicht nur dieser Teil, sondern dieser Teil auch ist hier am höchsten gemeint. Also von da ganz alles was links steht bis zu diesem Punkt. Aber wir wissen ja, das ist genau in der Mitte. Das bedeutet, dieser Teil ist 50%. 0,5. Und das hier 0,4192 dazu. Das bedeutet insgesamt haben wir 91,92% bis zu diesem Wert. Wenn man auch die Rechnung braucht, mache ich gleich. Also hier 91,92%. Was ist dann gefragt, dass es mindestens so viel ist? Also ab diesem Punkt, diese Fläche, diese kleine Fläche hier, so also gemeint ist. Und wie schon gesagt, der Rest hier ist 91,92%. Was bleibt dann noch? 8,08%. Ganz einfach. Es ist nichts Kompliziertes, ja? wenn man halt versteht, was die Normalverteilung, das entsprechende Diagramm äh, zeigt. Ja? Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert zwischen 3,3 und, und 4,7 liegt. Also hier ist eindeutig der Erwartungswert 4. Ist ja auch so gezeigt. Ja? Und das bedeutet, von hier bis da ist 0,7. Das bedeutet, 0,7 auch auf die andere Seite, also bis 3,3 haben wir den gleichen prozentsatz ja? also es wird symmetrisch um diese mitte sein ja? und daher haben wir dann äh, jetzt hier das äh, können wir dann so äh, die wahrscheinlichkeit ohne irgendwie GeoGebra zu benutzen einfach das zweimal ja? dann haben wir schon diese frage beantwortet machen wir auch also 83,84%. Das ist einfach 2 mal 41,92%. Ja, weil, warum? Weil es das symmetrische Intervall um 4 gemeint ist: von 3,3 plus bis 4,7. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert höchstens bzw mindestens 3,3 ist. 3,3 ist das symmetrische Intervall auf der anderen Seite. Das bedeutet, es ist genau das Gegenteil von was wir hier gesehen haben. Das bedeutet bis 3,3 höchstens wird die Wahrscheinlichkeit was wir hier gerechnet haben 8,08% und auf der anderen Seite so mindestens 3,3 also die Fläche die von 3,3 so rechts steht das wird dann so 91,92 sein. Skizzieren Sie ihn, dann machen wir das nächste auch. Also bei so einer Skizze, wiederhole ich, braucht man kein GeoGebra, gar nichts. Man muss einfach so in eine Kurve so zeichnen, die irgendwie wie eine Normalverteilung aussieht. Dann an dieser Stelle darunter 5,5 schreiben und ungefähr da, wo man so denkt, ja, das sollte ja der Wendepunkt sein ungefähr und vielleicht auch hier notieren, dass das der Wendepunkt ist, also einfach f' Doppelstrich ist gleich 0 schreiben, wie man das so hier sieht, ja, und dann darunter halt 0, also 5,5 plus 0,8 schreiben, also 5,5 plus 0,8, 6,3 und hier entsprechend auf der anderen Seite 5,5 minus 0,8, also 4,7. Damit ist man fertig, ja, man braucht nichts mehr, es ist wirklich, braucht man auch kein GeoGebra. Aber meinetwegen, das geht in GeoGebra auch ziemlich leicht. In diesem Fall würde ich auch keinen Einwand dagegen haben, auch GeoGebra anzuwenden, aber ist halt nicht notwendig. Was zeigt uns die Fläche in so einem Diagramm? Ja, was zeigt uns die Fläche? Die Fläche ist eine reine Zahl, ein Prozentsatz, ja. Das ist, was die Fläche ist in diesem Diagramm, und das zeigt uns die Wahrscheinlichkeit, dass... Der Wert bei einer gewissen Probe zwischen zwei Werten liegt. Oder zwischen bis zu einem Wert oder und so weiter und so fort. Ja? Und man muss immer, wenn der Zusammenhang, äh, Zusammenhang gefragt ist, auch den Zusammenhang erwähnen. Zum Beispiel, da wie viel Prozent der Katzen äh, bis 4,7% äh, 4,7% <lacht> Kilogramm wegen ja zum Beispiel ja den Zusammenhang immer erwähnen ja, das zeigt uns die Fläche nebenstehende welche Anteil also besser gesagt ja Prozentsatz ist es nicht genau da muss man mal 100% schreiben welcher Anteil ja, in diesem bis zu diesem Wert liegt Anteil ist noch besser gesagt ja obwohl Prozentsatz könnte man glaube ich schon auch akzeptieren aber um sicher zu sein welcher Anteil ja Anteil sagt uns die Fläche. In äh, nebenstem Diagramm bitte auch lesen und zu lösen versuchen. Und was ist jetzt hier in diesem Fall? Äh, der Erwartungswert der anderen Funktion. Also da ist die erste Funktion gemeint. ja, Die spitzere. Ja, und der Erwartungswert ist 3. Ja, da wo die Spitze ist. Ja, was sollte jetzt die andere haben? Ja, ist eh das gleiche. Ja, da ist die Spitze auch. Das bedeutet, hier sollte auch 3 sein. Ja zweitens, von da und da kann man sehen, da sind die Achsen. Ja? Die sind etwas dunklere, sind die Achsen angedeutet. Normalerweise hätte ich hier auch ein 0 stehen sollen. Habe ich jetzt nicht gemacht, machen ist so gemeint. Ja? Und schauen wir mal, von da bis da haben wir wie viele solche Teile? 6. Also das bedeutet, jeder jede Teil ist 0,5. Okay? 3 durch 6 ist 0,5. Also das bedeutet jetzt hier, dass jede kleine Teil jetzt hier dieses das ganze von da bis da ist von einem Quadrat also die Seite Quadratchen so, ist 0,5 das wird in 5 geteilt 5 kleinere Teile das bedeutet jede von diesen kleineren Quadraten ist 0,1 hm? schauen wir das vielleicht ist es hier größer schauen wir mal ja stimmt ja. also es bedeutet das hier ist 0,5 und jede kleinere Teil ist 0,1 hier ist eindeutig gezeigt, dass das hier der Wendepunkt ist und das ist 0,6, also 6 mal diese 0,1, dieser Abstand von der Mitte. Das bedeutet jetzt hier, wenn wir hier die, äh, das entsprechende Intervall zeigen wollen und das ist hier so als 0,8 angegeben, die Standardabweichung für diese Funktion, ja, äh, dann müssen wir hier das beschriften, also da ist die Mitte, und 0,8 jeweils die Stellen bezeichnen. Plus 0,8, also hier. Und minus 0,8, also da. Das werden die Stellen sein. Und selbstverständlich 3 minus 0,8, das wird hier 2,2 sein. Und 3 plus 0,8, also hier, wird es 3,8 sein. Und somit haben wir auch diese Frage beantwortet. Also, bitte nur die Stellen. Die Stellen, nicht die Punkte, Stellen sind gefragt. Die Stellen beschriften also. 2,2, na, ist nicht da, oder? Ja schon. Ah, ja, Entschuldigung, das ist 3, minus 0,8. Sollte ich hier sein und auf der anderen Seite entsprechend. Etwas stimmt da doch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Korrektur. Das war jetzt aber... Also da habe ich doch die Angabe geändert, weil es hier 1, 2, 3, 4, 5 ist und es wäre jetzt mir zu kompliziert, <lacht> noch einmal ein Diagramm zu machen. Kann man sich nicht vorstellen, was für eine Mühe das ist, und um das Ganze vorzubereiten und hochzuladen. Daher also bitte jetzt hier nicht mit 3, sondern mit 2,5 arbeiten, sonst wären diese Abstände nicht, was ich vorher gesagt habe. Und 1, 2, 3, 4, 5 tatsächlich. Jetzt ist es jetzt hier 2,5 durch 5, jeder Teil 0,5. Und das bedeutet, jetzt haben wir das richtig, wie es da steht. Und das stimmt, wir müssen jetzt hier bei 0, also von hier 2,5 plus Korrektur 0,8. Das wird dann so 3,3 hier. Und 2,5 minus 0,8 wird da 1,7 sein. Und dann wird es so schön stimmen. Also bitte korrigieren. Mache ich mir wieder. Also das ist jetzt für mich ein bisschen. Ich muss die Videos so schnell fertig machen. Später werde ich andere Videos, die nicht so Fehler beinhalten, hoffentlich auch vorbereiten können. Ja, aber in diesem Fall haben wir das jetzt auch wieder korrigiert. 2,5 musste hier sein und hier ist es halt 0,6 mehr. Also sechs kleine Quartettchen da und das bedeutet 0,8 mehr wird da sein an dieser Stelle. Hier unten ist die Stelle, ja das ist der Punkt da oben. Hier unten muss man so 2,5 plus 0,8, also 3,3 notieren und hier 2,5 minus 0,8, also 1,7 notieren. Und somit haben wir auch diese Aufgabe erledigt. Danke sehr.